Bei einem klitzekleinen Zupfnoter-Tutorial-Filmchen. Wir haben gespeichert, aber ich habe vergessen zu zeigen, wie man wieder öffnet. Und öffnen tut man dadurch, dass man hier auf das Open klickt. Und dann kriegt man einen Suchdialog von der Dropbox, wo man zum Beispiel die Entchen suchen kann. Er sucht hier in der kompletten Dropbox, auf die man Zugriff hat. Unter anderem findet er hier nun das allgemeine Entchen, was wir heute Morgen gemacht haben. Was heißt hier heute Morgen in einem vorherigen Video halt? sei es drum und dann haben wir das alle mein Endchen wieder reingeladen da das hier so ein bisschen ein äh, Sammelsurium Video ist äh, wollte ich auch noch den Hinweis bringen warum immer das so grün umeinander fliegt das liegt daran dass das ganze läuft ja im Webbrowser und die Berechnung dieser Hafennoten, die ist ein bisschen zeitaufwendig und deshalb kann ich die nicht laufen machen, solange so so man tippt, sondern muss ich immer explizit machen. Also die aufrufen durch eine eigene Tasche, deshalb drücken wir auf das Render und die fliegenden Noten zeigen an, äh, dass er im Hintergrund arbeitet. Das ist eine technische Begrenzung, äh, die der Zupfnoter hat, aufgrund der Tatsache, dass er im Webbrowser läuft. Ich hatte auch noch vergessen zu sagen, dass man hier zoomen kann und äh, klitzekleines Bildchen darstellen kann etc., und äh, das letzte, was ich wenigstens mal erwähnt haben wollte, ist äh, diese Konsole. Äh, das ist zugegeben was, etwas für Eingeweihte. Hier kann man Tufnoder im Prinzip mit Befehlen bedienen. Wenn ich hier Help eintippe, dann kann man hier sehen, welche Befehle man da eingeben kann. Man braucht es eigentlich nicht mehr, weil das alles in der grafischen Oberfläche ist. Aber ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben. Soweit mal dieses Sammelsurium-Video für Tufnoder.